Lilo, heute ein kleiner Beitrag zu UE4. Damit es nicht so lange dauert, schalte ich schon mal mein Tuxedo Mikro ein. Da drin liegt eine Live-CD, ja, eine Live-CD von Linux Mint 17C Manon oder wie auch immer das ausspricht. Manchmal möchte man wissen, schon bei der Installation wird sich das Betriebssystem Ubuntu oder Linux, hier in dem Fall Mint 17C, im UEFI-Modus installieren oder nicht. Und ich zeige euch heute wie. Bei der Installation sieht man ganz kurz, äh, da war kurz Secure Boot Not Enabled. Ja, und daran Secure Boot, da wurde geprüft, äh, kann das BIOS überhaupt UEFI? Ne? Hier haben wir zum Beispiel Linux Mint 17 Zinnerraum. Und wir schauen mal ob wir das auch dann beim Live-Installer noch sehen können, mit welchem Befehl? Ich drücke mal Enter. So, Linux Mint 17 ist hochgefahren. Ich starte mal ein Terminal, gegebenenfalls halt Steuerung Alt und T. Nun der Mount-Befehl mount gibt uns Auskunft, wie der Installer sich wahrscheinlich installieren wird. Wir suchen da. Nach einem Eintrag, in dem das Wort EFI vorkommt, EFI, nicht EFA, ne, EFI, sieht man hier zum Beispiel Sys-Firmware, EFI. Ne, da müssen wir, den, wenn wir jetzt installieren mit dem Installer, der jetzt hier drauf ist auf der Live-CD, dann wird er sich im, ja, hier mit dem Installer, wird er sich im UEFI-Modus installieren. Das ist nicht unbedingt bei jeder linux mint CD so und es kommt auch darauf an, ob ihr UEFI im BIOS aktiviert habt. Ihr könnt auch, wenn euch das zu viel Text ist, mit Mount Leerzeichen und dann müsst ihr den senkrechten Strich machen. Könnt ihr hier scheint es noch einen englischen Treiber zu geben mit Shift und Raute Taste erreichen und dann sucht ihr einfach nach Rap. Ja, mit Grab suchen nach EFI. Und wenn dieser Eintrag leer bleibt, ne, wenn da nichts kommt, dann wird es sich im ganz normalen BIOS-Modus installieren. Also was soll das Ganze? Wir können schon vorher gucken, vor dem Installieren, wird er sich im UEFI-Modus installieren oder nicht. Gegebenenfalls vorher schon gegensteuern, eine andere CD nehmen oder einmal im BIOS nachgucken, was wir jetzt mal tun. So, wir starten jetzt mal neu. Und sehen dann, zum Beispiel bei diesem BIOS, dass wir UEFI installiert haben. Also Wir haben mit der UEFI-Installation installiert. UEFI Ubuntu, da ist schon ein Ubuntu drauf, ein Ubuntu 14.04. Nun, jetzt ist aber so, man sieht, nachdem das Ubuntu installiert ist, nicht unbedingt, dass es mit UEFI installiert ist wenn man nicht im BIOS ist. Also die Bootreihenfolge jedenfalls nach oben schieben und was ich noch demonstrieren will, wenn man das Ubuntu dann startet, sieht man mit dem gleichen, Befehl, ja, dem gleichen Befehl, den wir vorher haben, nicht, also nach der Installation, jedenfalls nicht unbedingt, dass UEFI BIOS installiert wurde als Option und ich gehe mal auf das entsprechende Terminal. Gehen wir mal da drauf. Ich sitze hier so ein bisschen verquert, deshalb muss ich das anders machen. Mount. Da, da sieht man bei den Einträgen nichts mit UEFI und werden ne? obwohl es als UEFI-Modus installiert wurde. Ne? Also mit äh, Mount. Und dann den Befehl, den wir vorher benutzt haben sieht man das nämlich hier nicht. Also da mal schön aufpassen, ist vielleicht nicht ganz eingängig, aber bei der Installation kann man vorher schon mal gucken, wird es im UEFI-Modus installiert oder nicht. Ich hoffe, hiermit Kolben zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.